Recherche in alten Schriften lohnt sich. Das zurzeit im Zusammenhang mit dem sogenannten Klimaschutz viel diskutierte Gas, CO2, findet sich zu etwa 0,04% in der Atmosphäre. Dies ist im Meyers Konversationslexikon von 1890 nachzulesen. Im jüngsten Wikipedia-Beitrag ist dazu folgender Wortlaut zu finden. Kohlenstoffdioxid CO2 ist als Spurengas mit einem Volumenanteil von etwa 0,04% in der Erdatmosphäre enthalten. Das bedeutet, der heutige Anteil von 0,04% CO2 in der Atmosphäre entspricht genau dem Wert vor 131 Jahren. Trotz zwischenzeitlicher Industrialisierung und dem Anwachsen der Erdbevölkerung von ca. 1,5 auf 8 Milliarden Menschen ist der CO2-Wert der Atmosphäre unverändert geblieben. So fragt man sich, warum zahlen seit Jahren mit Stand 2019 elf EU-Länder eine CO2-Steuer, obwohl sich der Anteil in der Atmosphäre seit mehr als 130 Jahren nicht verändert hat.